Ich habe über das Thema verschiedentlich in anderen Kontexten schon referiert, aber ich will das heute pointiert herausarbeiten, worum es geht. Und ich will mit dem Begriff des Diasporischen beginnen, weil es im Judentum eine besondere Bedeutung hat. Denn die Etymologie des, des, der Diaspora, was ja im Griechischen ja nichts anderes als als Zerstreuung, Ausbreitung, Zerstreuung, hat im Judentum äh, aus der jüdischen Geschichte heraus eine besondere Bedeutung erlangt, die späterhin auch die gesamte Selbstauffassung des Judentums, des messianischen Judentums, wie ich gleich erklären werde, äh, bestimmt und äh, geformt hat. Äh, du, Heinz, hast gesagt, äh, dass äh, das Exil bzw. die Diaspora beginnt äh, 70 nach Christus, das stimmt. Aber es gab schon vorher eine jüdische Diaspora. Und zwar 586 v. Christus, als Nebuchadnezzar, also das Babylonische Reich, die Jerusalem bzw. das Land Palästina damals erobert hat. Und bei dieser Eroberung sind eine ganze Menge Juden teilweise deportiert worden, teilweise einfach nur gebeten worden mitzukommen, weil man sie gebraucht hat. Aber das gilt als eigentlich das erste Exil im Judentum, das sogenannte babylonische Exil. Und es gab da auch drei Schübe. Ich möchte mich auf diese ganzen Moment jetzt nicht eingehen, denn ich möchte mich wirklich nachher auf die Moderne verlagern, aber dieses Wenige muss gesagt werden. Die Vorstellung, dass es ein Exil gegeben hat, hängt mit der Geschichte zusammen, dass Juden eben eine Zeit lang im babylonischen Exil gelebt haben, eines der größten Lamentationen, die es im Judentum gibt, ist dieser Sehnsuchts, ich weiß nicht, wie ist es auf Deutsch heißt, also Sehnsuchtsgesang, wo es sagt, auf den Flüssen, beziehungsweise an den Flüssen von Babylon saßen wir und gedachten Jerusalems, und da ist auch der Spruch, sollte ich jemals deine vergessen, Jerusalem, so soll meine Zunge an meinen Gaumen kleben oder ich, das war jetzt eine freie Übersetzung. Es gab dann äh, bei diesem, das war deshalb ein Exil, weil damals der erste salomonische Tempel zerstört worden war. Und diese Tempelzerstörung bedeutete in der Tat, dass das Judentum zunächst aufgelöst war. Nach diesem Exil, das schon, wie gesagt, äh, fünf, sechs Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung stattgefunden hat, vor dem, äh, nach diesem Exil gab es ein Wiederaufblühen des Judentums im Land Palästina, äh, bis dann es zum zweiten Tempelzerstörung gekommen ist. Es war, gab dann eine weitere Tempelbildung. Tempel ist ja, Betamikdash im Hebräischen ist ja das äh, wichtigste Heiligtum im äh, Judentum in der damaligen Zeit. Unter äh, Titus, dem römischen Kaiser, ist dann äh, dieser zweite Tempel zerstört worden. Es gibt auch ganz berühmte berühmtere, die zeigen, wie auch die Menorah äh, aus dem Tempel transportiert wird und im Grunde genommen nach Rom gebracht worden ist. Diese war, dieses war das Zeichen wie den Zusammenbruch des Judentums in Palästina, aber es gab noch unter der Besatzung der Römer noch einen Aufstand, noch mehrere Aufstände. Das berühmteste war von äh, Shimon Bar -Koch war, an Israelischen, für einige Leute ist das äh, ein Held gewesen, für andere Leute ist das ein Wahnsinnige gewesen, denn er hat sich also gegen die Römer empört, in einer Art und Weise, dass nachdem die Römer dann seinen Aufstand, den Bar war, äh, äh, Aufstand niedergeschlagen haben, ist es äh, zu dem Tod von, also die Mindestzahl ist von einigen Dutzend und die eher gängige Zahl ist, dass zwei oder 400.000 Menschen dabei äh, umgekommen sind, also ein mittlerer Völkermut im Grunde genommen. Äh, deshalb wird auch äh, Baruch war mit seiner Empörung und äh, in was er sozusagen das Land gestürzt hat von, äh, von den Kritikern, also es gibt von einer ganzen Menge Leute, die ihn äh, feiern, aber von den Kritikern ist er dann später ihn als, äh, als ein Stück Unglück äh, angesehen worden. Spätestens im Jahre 136, also nachdem der Aufstand von Bar Kok war, niedergeschlagen worden ist, spätestens im Jahr 136 der christlichen Zeitrechnung beginnt das, was man das jüdische Exil nennt. Und zwar teilweise, weil es Vertreibungen gegeben hat. Aber eine ganze Menge von dem, was es da an Migration gegeben hat, waren freiwillige migration. Das muss man bedenken. Das heißt also, wir reden von Exil. Aber das Wichtige ist, dass es nicht so nur eine Deportation, also eine aufoktroyierte, eine aufgezwungene Deportation gewesen ist, wie im babylonischen Exil, sondern ab nach 136 der christlichen Zeitrechnung ist es durchaus ein Exil, das teilweise die Juden in der Migration sich wählen. Und da beginnt das, was man die Zerstreuung nennt. Und ich möchte mich jetzt noch auf den Begriff von Diaspora noch mal beziehen. Diese Etymologie des, äh, des äh, Diasporischen bedeutet ja nichts anderes als Zerstreuung und diejenigen von euch, die mal in Tel Aviv gewesen sind auf dem Campus der Tel Aviv-Universität, haben vielleicht das Diaspora-Museum dort äh, äh, besucht. Das Diaspora-Museum heißt im Hebräischen Betat Fuzot, das Haus der verschiedenen jüdischen Gemeinschaften, der zerstreuten Jüdischen Gemeinschaft in alle Herrenländer. Ja, diese Migration hat nicht nur in eine Richtung, sondern in alle Richtungen und hat über Jahrhunderte dann über Nordafrika dann über nach äh, übersetzt nach Spanien und Frankreich, später auch nach Holland, dann über Skandinavien ist das Gros des sogenannten askenasischen Judentums, also das Judentum, das sozusagen zu äh, Mittel- und Osteuropa gehört. Aschkenas war im Grunde genommen der Name von Deutschland. Aber es ging nicht nur um Deutschland, sondern alle Juden, die von Deutschland ostwärts sich angesiedelt haben. Das sogenannte osteuropäische Judentum wird als das aschkenasische Judentum apostrophiert. Und da muss man verstehen, dass dieses Diasporische damit zusammenhängt, dass da eine Idee, eine Vorstellung von dem, was das jüdische Volk zu sein hat, auf der einen Seite sich etabliert, aber auf der anderen Seite Lebenswelten entstehen, es entstehen ja Realitäten in der gesellschaftlichen Habitus dieser Leute, Realitäten, die, von denen man sagen kann, die Leute siedeln sich an. Sie waren zwar überall Fremdkörper, damals noch kein moderner Antisemitismus, sondern aus einem religiös begründeten Judenhass, der mehr oder weniger die Juden als die Gottesmörder angesehen haben. Und von daher gab es eben auch die Verfolgung der Juden. Aber parallel zur Verfolgung der Juden überall war das so, dass sie in den Residenzgesellschaften, in denen sie sich angesiedelt haben, durchaus Lebenswelten unterhielten, jüdische Gemeinden unterhielten, die, und jetzt kommt die Idee, davon ausgingen, dass sie eines Tages zurückkehren würden nach Zion. Zion heißt Jerusalem, also in das Land Israel bzw. in das Land Palästina. Und diese Vorstellung, dass man eines Tages zurückgehen, zurückkehren würde, hat einen theologischen Hintergrund, nämlich den, dass im Judentum die Vorstellung, dass die Juden wieder nach Israel kommen würden, damit zusammenhängt, dass der Messias ankommen wird. Ich rede jetzt vom jüdischen Messias, der ja bekannterweise noch nicht angelangt ist. Im Christentum ist ja das, der Heiland ja schon angekommen, aber im Jüdischen ist der Messias noch nicht angekommen und erst wenn der Messias der einst kommen würde, übrigens nicht vom Himmel, sondern im Judentum wird der Messias aus dem Volk herauskommen, Wenn es der Eins der Messias kommen wird, erst dann werden alle Juden, die Juden, die sich in alle Welt verstreut haben, also in der Diaspora als, der, äh, als die Verstreuung, die Verbreitung der Juden dann überall in der Welt. Erst dann werden diese Juden sich im wieder äh, versammelt wissen. Und von daher war im Grunde genommen die Idee der Rückkehr nach Israel eher eine nicht praktikable und auch jedenfalls keine praktische und keine real anvisierte Idee, sondern immer eine Vorstellung, wie es im Gebet auch heißt, nächstes Jahr in Jerusalem, aber das hieß nie, dass wenn Leute in Spanien oder in Polen oder in Deutschland beteten, Juden, die beteten und sagten, nächstes Jahr in Jerusalem, hieß es ja nicht, dass die vorhatten, nächstes Jahr ihre sieben Sachen zu packen und nach Jerusalem zu gehen, sondern in dem Moment, wo der Messias kommen würde, erst dann, wenn der Messias kommen würde, würde es dazu kommen, dass es nach Gottes Willen sozusagen, nachdem Gott das gewollt haben wird, äh, werden die Juden dann sich sozusagen im Land äh, Zion, also im Land der Juden, äh, versammelt äh, haben. Diaspora bedeutete von daher, und ich glaube, das ist sehr oft missverstanden worden, durchaus etwas, das nicht nur mit der soziologisch-demografischen Verbreitung und Zerstreuung der Juden zu tun hatte, sondern auch mit einem religiösen Grundgedanken. Und das muss man überhaupt verstehen, dass im Judentum der Begriff des Volkes, der Begriff der Nation und der Begriff der Religion miteinander so verbandelt sind, so kohärent miteinander verbunden sind, dass äh, im Grunde genommen das eine vom anderen nicht äh, auseinandergehalten werden nicht getrennt werden kann. Im modernen äh, politischen Denken trennen wir Staat und Religion beispielsweise. Also das, äh, die Vorstellung Staat oder Volk oder Nation und Religion wird auseinandergehalten. Ein Deutscher kann Protestant, er kann Katholik, er kann Jude, er kann er kann Mohammedaner sein. Im Judentum ist die Vorstellung, dass man dem jüdischen Volk angehört, nur dann vorstellbar, beziehungsweise der jüdischen Nation angehört, nur dann vorstellbar, wenn man auch an der jüdischen Religion festhält. Und von daher war der Begriff des Diasporischen, das heißt der Begriff des außerhalb des Landes Israel, dem Land, dem Erwählten, dem Land, das von Gott verheißen wurde, dem, äh, dem erwählten, auserwählten Volk, wie es die Juden selber äh, äh, für sich in Anspruch genommen haben, erst dieser Gedanke, dass man dieses Land von Gott versprochen bekommen hat, verheißen bekommen hat, und dass es diesem Volk versprochen worden ist, hielt den messianischen Gedanken über Jahrhunderte so am Leben, dass auf der, eine, auf der einen Seite die Lebenswelten sich überall etablierten, Deutschland und Spanien und Frankreich und wo nicht. Es gab auch immer eine kleine Gemeinde in Palästina, also im Land Israel, im Erz-Israel, Aber dass die Vorstellung, die Grundvorstellung, die sowohl national als auch religiös war und wie gesagt auch die, den Begriff des Volkes mit äh, in Anspruch nahm, dass dieser Gedanke im Grunde genommen als eine Idee, als eine Art regulative Idee, im Grunde genommen im messianischen Gedanken im Judentum immer als ein Hoffnungsprinzip aufrechterhalten worden ist. Wenn man sagt, dass das Judentum sich über, wie Heinz vorhin sagte, über Jahrhunderte und Jahrtausende am Leben, trotz Verfolgung und trotz äh, Diskriminierung und trotz auch äh, physischer Verfolgung und teilweise auch Versuche der Ausrottung und so weiter, dass das dem ausgesetzt gewesen ist, war der Grundgedanke, warum die Leute sich am Leben erhalten haben, weil man äh, meinte, eines Tages wird diese messianische Hoffnung sich erfüllt haben und das Volk Israel, wenn es Gott will, wird sich dann äh, im Land Israel äh, eingefunden haben. Es ist vollkommen klar, dass ein solcher Gedanke zunächst und vor allem ein religiöser Gedanke ist. Und in der Tat waren die Juden über viele Jahrhunderte, so wie das Christentum übrigens auch und wie die, wie die Islam letztendlich bis zum heutigen Tage, äh, zunächst und vor allem eine Religion. Das heißt, eine Religion, die, weil sie auch im Judentum eine Gebotseinhaltungsreligion, es gibt ja 613 Gebote im Judentum, die das Leben mehr oder weniger bestimmen, wie das Leben äh, verlaufen soll. Diese 613 Gebote waren das, was das halachische, also das, das orthodoxe Judentum immer meinte, auch implementieren, also verwirklichen zu sollen. Das heißt, diese Gebote mussten eingehalten werden. Und so entstanden die religiösen, aber auch durchaus auch Lebensgemeinschaften, die äh, im Grunde genommen das Judentum ausgemacht haben. Judentum war sowohl soziologischer Habitus, aber Judentum war auch die Kultur der jüdischen Religion. Judentum war im Übrigen weil es keine missionarische Religion gewesen ist, also im Gegenteil zum Islam und im Gegenteil vor allem zum Christentum, ist äh, Judentum keine missionarische Religion, war das eine Religion, die auch für sich in Anspruch genommen hat, sich abzukapseln, das heißt sich selbst auszuschließen aus der christlichen äh, Gemeinschaft. Juden sind auch deshalb verfolgt worden, weil sie immer als Fremde angesehen wurden, wobei Juden, die auf der einen Seite der Residenzgesellschaftskultur sich angeschlossen haben, das ist vollkommen klar, dass äh, orientalische Juden eingefärbt sind von den orientalischen Kulturen, in denen sie gelebt haben, wo es gegen aschkenasische Juden eben von der polnischen Kultur oder von der deutschen Kultur oder von der russischen Kultur äh, äh, geprägt worden sind. Aber das Wichtige daran war, dass diese Gemeinschaften, die sich als kulturelle Gemeinschaften, auch als soziologische, auch als ökonomische Gemeinschaften äh, erhalten haben, dass sie immer auch den religiösen, den religiösen Kit gehabt haben, um sich am Leben zu halten. Das ist sehr wichtig zu betonen, denn so mehr oder weniger geht dieses Judentum in die Moderne ein. Ich rede von der Moderne, wenn ich von der Moderne rede, rede ich gemeinhin. Von modernen Zeitalter, das für mich am Ende des 18. Jahrhunderts beginnt. Für mich ist ausschlaggebend, um die moderne, die westliche Moderne zu definieren, dass es eben die industrielle Revolution gegeben hat, die auch eine neue Produktionsweise, also den Kapitalismus, den bürgerlichen Kapitalismus in die Welt gebracht hat. Die französische Revolution, die den modernen Nationalstaat so weit geprägt hat, dass es zum Modell geworden war für die Nationalstaatsbildung im 20. Jahrhundert, äh, im 19. Jahrhundert, Verzeihung. Und äh, natürlich ein, ein weiteres Element, das jetzt äh, auch kurz beredet werden muss, weil es auch das Judentum stark geprägt hat und das Judentum war auch Träger davon, es war vor allem auch die westliche Aufklärung. Die westliche Aufklärung, über die kann man jetzt also selber, selbst über die kann man jetzt irgendwie stundenlang reden, aber was ich sagen will, die westliche Aufklärung hat sich vor allem darin ausgezeichnet, dass sie den ehemals von einem Gott geleiteten Menschen, die Vorstellung von einem Gott geleiteten Menschen, der Gott, der auch weiß, wie dieser Mensch äh, eines Tages äh, auch äh, sein Schicksal äh, haben wird, ob es dann in die Hölle bzw. ins Paradies kommt und so weiter, wenn wir die Vorstellung beispielsweise des Calvinismus und die der, der, der überhaupt der Theologie der, der, des Katholizismus in Anspruch nehmen oder uns betrachten, dass diese, diese Vorstellung von einem von Gott, sagen unter Gottes Anleitung und Gottes Vorstellung nach Gottes Plan lebenden Menschen, dass diese Vorstellung über den Haufen geworfen hat zugunsten der Vorstellung, dass der Mensch im Mittelpunkt ist des Seins steht, dass der Mensch im Grunde genommen auch zum Subjekt individuellen, seines individuellen Schicksals, vor allem auch seines kollektiven Schicksals wird, das heißt, dass der Mensch zum Subjekt der Geschichte wird. Und die Vorstellung der Aufklärung war, dass dieses Subjekt der Geschichte fähig ist, nicht nur sich selber Ziele zu setzen, die es dann verwirklichen will, sondern dass dieses Subjekt der Geschichte auch fähig ist, unabhängig jetzt von der Vorstellung ist, auch die ganzen Sachen so zu tragen, dass eine jede Epoche, eine jede Zeit fortschrittlich ist als die vorangegangene Zeit und jede künftige kommende Zeit ist fortschrittlicher als die gegenwärtige. Das heißt, der Fortschrittsgedanke, der Progressgedanke war ein zentrales Moment, Motiv, in der Aufklärung, wobei ich ja natürlich mir natürlich dessen bewusst bin, es gab ja verschiedene Aufklärungen. Die schottische oder die britische Aufklärung war eine andere als die deutsche und die deutsche war auch relativ anders als die französische. Aber dieser gemeinsame Nenner, den ich gerade gesagt habe, der war richtig, der war im Grunde genommen ausschlaggebend für alle diese Aufklärungsbewegungen. Der Mensch wird zum Subjekt der Geschichte, der Mensch, weil er vernunftbegabt ist ist auch fähig, Pläne zu machen und diese Pläne zu verwirklichen. Und der Vernunftgedanke im auf, in der Aufklärung kommt auf Kosten sozusagen dessen, was irrational ist. Und von daher verabschiedet sich die, äh, die Aufklärung, vor allem die französische Aufklärung, äh, nicht von der Religion im Sinne eines Glaubens. Das heißt, ein Voltaire hat nichts dagegen, dass die Leute weiterhin glauben, aber von der institutionalisierten Religion, das heißt also von der Kirche, wo der bekämpft beispielsweise die, äh, die, die kirchlichen Institutionen, er bekämpft nicht den Glauben als solchen, ein Aufklärer wie Immanuel Kant äh, sieht durchaus äh, eine Trennung von dem, was Glauben ist und von dem, was der Mensch als vernunftbegabtes äh, Wesen für sich in Anspruch nehmen kann und er äh, Bestimmt im Grunde genommen auch die Grenzen seiner Philosophie dahingehend, dass er sagt: Über Gott, seine Existenz und seine Nicht-Existenz habe ich im Grunde genommen gar nichts zu sagen. Das heißt, die Philosophie kann da gar nichts leisten. Das heißt, es gibt keinen philosophisch gelungenen Gottesbeweis. Deshalb hat sich im Grunde genommen die Philosophie mit Gott gar nicht zu befassen. Diese Vorstellung der Aufklärung, dass der Mensch zum Subjekt der Geschichte wird, aber jetzt schon nicht mehr Gott geleitet was immer auch im privat äh, äh, über Gott äh, man, man glauben mag oder nicht glauben mag, äh, dass diese Vorstellung des, des Menschen als Subjekt der Geschichte ausschlaggebend wird, im Grunde genommen für die gesamten politischen Bewegungen, für die gesamten ökonomischen Bewegungen und auch für die kulturellen Bewegungen im Sinne einer äh, rationalen Niederlegung äh, der Grundlagen dessen, auf den der moderne Mensch äh, sich bewegt. Das Judentum gerät in diesen Strudel. Es ist also in der Tat so, dass das Judentum bis zum damaligen Zeitpunkt in abgekapselten Gemeinschaften, ob es nun eine Ghetto-Gemeinschaft ist, die ersten Ghettos gab es im 16. und dann 17. Jahrhundert in Italien, aber späterhin gab es sozusagen die kleinen jüdischen Gemeinschaften, die man Städtel nannte, also das kleine Städtchen, in dem Juden ihr Leben alles religiös bestimmt, mit dem Sabbat und, und den Feiertagen und so weiter und so fort, aber eben auch ihre ökonomischen Gemeinschaften. Aus, diesem, aus dieser Vorstellung eines jüdischen Lebens als ein religiöses Leben äh, hat sich mehr oder weniger das Judentum äh, in dieser Neuzeit, in dieser Moderne verabschiedet, zugunsten eines Eingangs in die modernen bürgerlichen Gesellschaft. Das ging natürlich nicht, ohne dass sie dafür eine Erlaubnis gekriegt haben. Erlaubnis sage ich in Anführungszeichen. Es waren in der Tat eine ganze Menge Herrscher, die sich mit Judenpatenten und Judenemanzipation befasst haben. Ich glaube, wenn wir sagen, dass Napoleon mit seinem Code Napoleon den Juden sozusagen ihre Freiheit oder ihre bürgerliche Gleichberechtigung erteilt hat, dass er im Grunde genommen den großen Wendepunkt darstellt, als die Juden im Ende des 18. Jahrhunderts, zu Beginn des 19. Jahrhunderts sozusagen in die bürgerliche Moderne Eingang finden. Das war jetzt der erste Teil, um zu erklären, wie es mit dem diasporischen Juden ausgesehen hat. Und jetzt gehen wir allmählich über zu der Frage, wie kommt es eigentlich zum Zionismus? Dazu muss man begreifen, dass was der Jude erfährt, gerade im Zuge seiner Emanzipation, ist die Tatsache, dass er als ein Fremdkörper in der christlichen Gesellschaft, wir reden jetzt vor allem von Europa, wir reden vor allem vom Westen jetzt, dass er in diesem, in diesem neuen Zeitalter der bürgerlichen Revolution, die französische Revolution, die sich noch weitere Revolutionen dann ausgebreitet hat, dass in diesem Zeitalter die, der Jude mehr oder weniger sich vor dem Problem gestellt wird, Rechenschaft darüber abzulegen, und zwar vor Nichtjuden wird dann eben dieses Problem herangetragen. Äh, was bist du denn im Grunde genommen? Bist du ein Teil eines Volkes? Also wenn du beispielsweise ein deutscher Jude bist, bist du ein Teil des deutschen Volkes oder bist du ein Teil des jüdischen Volkes? Und ist das jüdische Volk mit dem deutschen Volk vereinbar? Die andere Frage ist, seid ihr gerade Nation? Oder wenn ihr Nation seid, seid ihr Teil der französischen Nation oder seid ihr nicht Teil der, äh, der französischen Nation? Oder die Vorstellung überhaupt, dass ihr nur eine Religion seid, ihr Juden, ja was heißt das in einem Zeitalter, wo wir die wo wir den Staat von der Religion getrennt wissen wollen. Das war ja der Logos der bürgerlichen Revolution. Was kommt uns da irgendwie mit Religion an? Wie gesagt, was die Nicht-Juden, die Goim, die sie im Judentum genannt haben, was die Nichtjuden nicht begriffen haben, dass für den Juden im Grunde genommen, für den orthodoxen Juden, Nation, Volk und Religion gar nicht auseinander zu dividieren sind. Aber diese, genau dieser Moment war es, was äh, den Juden dann sozusagen zu, hat zu einem jüdischen Problem werden lassen, nicht in den Augen der Juden, sondern in den Augen der Nichtjuden. Ihr seid fremd, Aber was seid ihr denn? Seid ihr Teil oder seid ihr nicht Teil der neuen emanzipativen äh, bürgerlichen Bewegung? Die Juden, ob sie es nun wollten oder nicht wollten, in dem Moment, wo sie sich vor diesem Problem gestellt gesehen haben, und sie sahen sich vor diesem Problem gestellt, denn sie waren ja Teil einer Gesellschaft, die sie sozusagen als Fremdkörper angesehen hat. Obwohl sie etabliert waren, obwohl sie Lebensrealitäten gelebt haben und so weiter und so fort. Die Juden mussten dann eine Antwort leisten, wenn ich das mal so sagen darf. Und es gab ja im Grunde genommen drei Strategien, die das Judentum sich hat einfallen lassen. Die eine war die Strategie der Assimilation oder der Akkulturation. Das heißt also der moderne Jude, so heißt es mehr oder weniger, vor allem in dem deutschen Kulturbereich, der Jude ist deutscher Bürger mosaischen Glaubens, das heißt zu Hause darf er Jude sein. Aber wenn er auf die Straße geht, beziehungsweise wenn er in die Arbeitswelt eingeht, der bürgerlichen Gesellschaft, dann hat er sein Judentum abzulegen. Und die Verinnerlichung dieses Postulats war, dass die Juden meinten, sich assimilieren, sich anpassen zu sollen, sich integrieren, also sich zu akkulturisieren, weil sie im Grunde genommen Teil einer Kultur werden sollten, die ihnen zunächst fremd war, aber die sie nun anstrebten. Man darf nie vergessen, dieses Anstreben, äh, ein Teil einer Kultur zu werden, war im Judentum immer so, dass Juden auch teilweise späterhin, vor allem die deutschen Juden, zutiefst beleidigt und getroffen waren, gekränkt waren, als man nach dem Ersten Weltkrieg, ihn, äh, wo sie das Eiserne Kreuz als Kämpfer für Deutschland äh, erlungen, errang, errungen hatten, äh, als sie äh, dann mit einmal, äh, hieß, ihr seid aber hier ein Fremdkörper in diesem Land. Das heißt, also die eine Möglichkeit war die der Akkulturation, der Assimilation. Heute in Israel, wenn man von Hidbolelut, also das heißt Assimilation nennt man darüber priorativ. Aber man darf nicht vergessen, für Juden im 19. Im 19. Jahrhundert, vor allem für deutsche Juden, war die Assimilation etwas durchaus Positives und Erstrebenswertes. Sie wollten Deutsche sein. Es kommt nicht von ungefähr, dass sehr viele äh, jüdische Dichter gelten als diejenigen, die die deutsche Sprache, auch jüdische Philosophen, die deutsche Sprache besonders gut gemeistert haben, weil sie sozusagen eine Bringschuld äh, zu äh, leisten äh, hatten. Also die eine Möglichkeit war die Assimilation. Eine zweite Möglichkeit, die war auch ausgeprägt im Judentum, war der Sozialismus. Der Sozialismus meinte, die Juden müssten dann nicht emanzipiert werden, indem man sie als Juden emanzipiert, sondern eine Emanzipation der Menschheit, wie es der Sozialismus visioniert hatte, eine Emanzipation der Menschheit würde dazu führen, dass die Juden mit emanzipiert werden und nicht als eine Kategorie, die für sich alleine die für sich alleine steht. Das heißt, die Juden müssen nicht eigenständig emanzipiert werden, sondern die Juden müssen sozusagen im Rahmen einer gesamtmenschheitlichen äh, Emanzipation emanzipiert werden. Es kommt nicht von ungefähr, dass sehr viele Juden sich dem Sozialismus angeschlossen haben. Viele von ihnen und die bekanntesten sind vielleicht Leute wie Trotzki oder Rosa Luxemburg, äh, waren auch Revolutionsführer. Also Revolutionäre, Revolutionsführer, viele jüdische Philosophen waren dem Marxismus und dem Sozialismus äh, verpflichtet. In Deutschland kannte man späterhin auch die Frankfurter Schule, die freudomarxistisch oder weniger ausgerichtet waren. Das waren durchaus äh, jüdische Traditionen aus dem 19. Jahrhundert, die meinten, die Emanzipation der Juden muss parallel auf, bzw. integriert werden in die Emanzipation der Menschheit. Die dritte Strategie ging davon aus, dass das, was die Sozialisten visionierten und das, was die Assimilationsfreunde visionierten, dass das im Grunde genommen gar nicht zu leisten war. Selbst ein Mann wie Moses Hess, der eigentlich Marx-nah war und selber ein Sozialist gewesen ist, hat äh, die Einsicht gewonnen, beziehungsweise er kam zur Einsicht, äh, dass es nicht klappen wird mit den Juden. Juden werden... Äh, im Grunde genommen haben sie sich nicht integrieren können, sie werden ewig verfolgt werden und das hing zusammen mit der heraufkunft des sogenannten modernen Antisemitismus. Für diese äh, Schlussfolgerung gab es dann die dritte Strategie und die war der Zionismus. Über den rede ich jetzt gleich, aber was erklärt werden muss zum Antisemitismus, ich unterscheide zwischen drei Kategorien. Es gab den traditionellen Judenhass, der religiös begründet war, also Juden waren sozusagen die Gottesmörder und deshalb wurden sie verfolgt von den, äh, ich weiß was, im Mittelalter, in Kreuzzügen bis hin zur Inquisition in Spanien äh, und in, äh, in Portugal und, und, und so weiter. Äh, Juden wurden auch aus religiösen Gründen auch mit Pogrom verfolgt. Äh, heimgesucht, äh, in, vor allem im osteuropäischen Raum. Aber das war religiös begründet. Dieses religiös begründete äh, Judenhass hatte eben die Religion zur Grundlage, warum die Juden verfolgt werden müssen, beziehungsweise bestraft werden müssen und so weiter und so fort. Der Antisemitismus, der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildet, der hatte mit Religion nichts mehr zu tun. Es war ein sozial-ökonomisch begründeter Antisemitismus, die Juden waren Fremdkörper, gerade ihre Integration und ihre teilweise erfolgreiche Integration, also auch im ökonomischen, beispielsweise, dass sie im Bereich des Händlertums und des Verkehrswesen, aber auch in der Kultur, auch in der Wissenschaft herausragend waren, gemessen daran, wie was für eine Minorität sie in der Gesellschaft waren, waren sie sehr herausragend in, ihre, in ihren, mit, mit, mit, mit den Anteil an, an Wissenschaftlern und, und, und Philosophen und, und Künstlern, später vor allem auch performativen Künstlern und so weiter. Äh, an dieser Stelle entstand der Antisemitismus, der aber auch eine Reaktion war auf die Unbildung des modernen, der modernen Gesellschaft, die eine ganze Menge Klassen und Schichten der Gesellschaft hatten, die geschlagen waren von der Entfremdungs Strukturen der Moderne, die geschlagen waren, auch der Tatsache, dass man zwar das in Paradies auf Erden versprach, aber im Grunde genommen eine ganze, Menge, eine ganze Menge Menschen ein Leben zu fristen hatten, das schrecklich war und dafür brauchte man natürlich also den Sündenbock und der Jude war schon aus der religiösen Tradition heraus der ideale Sündenbock. Die dritte Kategorie des Antisemitismus, die entsteht aber erst am Ende des 19. Jahrhunderts und wird dann wirklich zu einem großen Unglück, zu einem großen Unheil bei der sogenannten Rassenantisemitismus. Dazu, dazu muss man sagen, der Begriff der Rasse ist zwar von Gobineau äh, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts äh, herausgebildet worden, nicht unbedingt aus antisemitischen Gründen, sondern irgendwie, weil er den Begriff der Rasse herausbilden wollte. Er wurde aber dann vor allem von Deutschen beziehungsweise aus dem deutschsprachigen Raum dann für den Antisemitismus dann vereinnahmt. Zentrale Leute waren Eugen Düring beispielsweise, Leute wie Schönerer oder Leute wie Luege, oder Leute wie Treitschke und so weiter. Bei Treitschke gibt es doch keinen Rassenantisemitismus, Antisemitismus, aber eine ganze Menge von diesen späteren Leuten, Wilhelm Marr, der den Begriff Antisemitismus, wie es heißt, überhaupt geprägt hat. Das waren Leute, die schon irgendwie sich mit der Rasse befasst haben. Worin sich der Rassenantisemitismus, also der biologische Antisemitismus, unterschied von anderen Antisemitismen, war darin, dass während man im religiösen äh, Judenhass sich noch loslösen konnte aus seinem Judentum, indem man beispielsweise eine Konversion, eine religiöse Konversion beging, oder beispielsweise im sozialökonomischen, indem man mehr oder weniger sich loslöste von bestimmten Berufen und so weiter. Man konnte sozusagen avancieren, man konnte sagen, man kann sich dieses Judentums überhaupt entschlagen. Im Rassenantisemitismus hatte der Junge, hatte Jude überhaupt keine Chance mehr, sich loszulösen, denn an der Rasse wird man nicht los. Das heißt, der Begriff der Biologie ist dermaßen determinant, das ist eben der Begriff der Rassisten, wissenschaftlich ist es natürlich überhaupt nicht haltbar, aber das ist ja gar nicht die Frage. Der Antisemitismus ist ja auch nicht wissenschaftlich orientiert, obwohl das der Düring gerade versucht hatte. Von der Rasse, von der Biologie, von den Genen kann man sich total nicht loslösen. Gerade in der Heraufkunft des Antisemitismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es dann zu der Lösung, die dann im Jahre 1897, das kam dann als das Ausschlaggebende, eben der Hase, das erste zionistische Kongress, eben der Zionismus als die Verheißung einer jüdischen Heimstätte, einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk, eben in Zion. Es gab da eine größere Diskussion, wo sollte diese Heimstätte stattfinden, wo sollte sie errichtet werden, es gab mehrere Möglichkeiten. Man einigte sich letztendlich dann auf den Zionismus. Der Zionismus, und das ist jetzt der Wendepunkt vom diasporischen zum zionistischen Judentum, der Zionismus verlangte, dass der diasporische Judentum, Judentum heißt Diaspora Galut, und im Eigenschaftswort Galuti, das ist also das schlimmste Schimpfwort, das man einem Juden äh, im Zionismus äh, äh, das schlimmste Attribut, das man einem an Juden anhängen konnte, dass der diasporische Jude aufhört, diasporische Jude zu sein. Das Schlagwort, die Parole des Zionismus war die Negation der Diaspora. Negation der Diaspora heißt, jüdische Lebenswelten, wie sie sich erhalten hatten, entweder im osteuropäischen Städtel oder in Ghetto-Gemeinschaften, oder sogar urban in den avancierten jüdischen Gemeinden Berlins oder Wiens oder, oder Frankreichs oder Londons, dass man sagen kann, ihr habt letztendlich dort nichts verloren, ihr müsst dieses Leben aufgeben, ihr müsst dieses Leben auflösen, ihr müsst im Grunde genommen eins tun, ihr müsst euch zu Zionisten wandeln und das bedeutet, dass ihr das Leben in der Diaspora aufgibt, zugunsten eines Lebens in einem zu errichtenden Staat in Israel. Ich sage zu Errichtenden, denn den Staat Israel gab es ja damals noch nicht. Es ist ja ganz interessant, dass der Zionismus letztendlich eine Kopfgeburt gewesen ist, die zwar eine Reaktion auf eine Realität war, nämlich auf eine antisemitische Realität, in der die Juden gelebt haben, aber, und das ist das Wichtige, Juden hatten die drei Voraussetzungen für eine Nationalstaatsbildung damals doch nicht für sich in Anspruch nehmen können. Juden hatten noch kein Territorium, das in ihrer Hand war. Palästina, was es später werden sollte, war damals in türkischer, osmanischer äh, Oberhoheit. Späterhin nach dem Ersten Weltkrieg, wurde es dann zum britischen Mandat. Juden waren im Grunde genommen auch keine homogene Gemeinschaft, die dieses Ban Territorium, wenn sie es dann bekommen hätten, hätten bevölkern können. Es gab ja keine homogene soziologische Kategorie, des Judentums, die man sagen konnte, die kommt jetzt nach Israel. Juden mussten aus alle Herren Länder versammelt werden, um dann äh, den Zionismus zu praktizieren. Juden mussten darüber hinaus aber auch noch, weil es ja französische Juden gibt und deutsche Juden gibt, polnische und russische Juden gibt, aber eben auch, was man damals noch gar nicht, nicht eingestehen wollte, aber auch eben marokkanische Juden und auch irakische Juden und auch syrische Juden, und auch jemenitische Juden, das heißt also orientalische Juden. Und die große Frage, die sich damals stellte, was ist denn der gemeinsame Nenner, wenn es nicht mehr die Religion sein soll? Und der Zionismus wollte sich abwenden, das war ja die große Forderung, das große Postulat des Zionismus, dass es sich abwendet vom halachischen, also vom orthodox-religiösen Judentum, dass, dass dieses Judentum aufgegeben wird zugunsten als modernen äh, nationalstaatlichen Judentums die große Frage war dann, was kann denn der gemeinsame Nenner sein? Und der gemeinsame Nenner war letztendlich eine jüdische Kultur, die jetzt neu, wie man sagen will, neu gegründet werden soll, also nicht aus der Tradition, sondern sollte eine neue Kultur sollte geschaffen werden. Das hieß zunächst mal eine Nationalsprache. Und Ich werde Sie, Sie werden vielleicht überrascht sein zu wissen, Sie wissen, dass die heutige Sprache in neuzeitlichen Israel Hebräisch ist, also nicht das Bibelhebräisch, sondern das moderne Hebräisch. Aber das war nicht der Fall um 1900 herum. Da gab es einen Riesenstreit, einen Sprachstreit, wo entschieden werden soll, ob das Jüdisch, wie es äh, von den, äh, wie es äh, geredet wurde, von osteuropäischen Judentum, oder Hebräisch, eine damals doch also das moderne Hebräisch, meine ich jetzt, eine damals noch unterentwickelte Sprache, die erst entwickelt und äh, entfaltet werden musste. Äh, ob das eine oder das andere ist, ist dann letztendlich dann das, äh, dass äh, das der Brecher dann gesiegt, aber das war ein Sieg, das er ausfechten musste gegenüber äh, beispielsweise die ganzen jüdisch schreibenden Schriftsteller. Ich lebe äh, hier in Tel Aviv in einer Straße, die heißt Shalom Ash Straße. Shalom Asch war ein jüdischer Schriftsteller. Jihud war ein. Jüdische Schriftsteller, der berühmteste von allen und für meine Begriffe auf Weltniveau, war Shalom Aleichem. Das waren alles jüdisch Schreibende Schriftsteller. Das heißt, es musste im Grunde genommen eine neue Kultur geschaffen werden und diese neue Kultur war im Grunde genommen dann der gemeinsame Nenner, was man sozusagen dann in der Entstehung den Leuten als Grundlage, als kulturelle Grundlage und wie gesagt gemeinsam Nenner dann bieten wollte, beziehungsweise die Leute sollten mit daran arbeiten. Das größere Problem bestand aber in der ersten Vorratung, die nicht da war. Es, Juden hatten kein Territorium. Und es gibt keinen Nationalstaat ohne ein fest umrissenes Territorium. Man muss ein Territorium haben, um Nationalstaat zu haben. Und weil man sich sozusagen dann entschlossen hatte, dass es Palästina beziehungsweise, wie es im Judentum heißt, Erz Israel werden sollte, musste jetzt eine Ideologie geschaffen werden, die da besagt, ein Volk ohne Land, das Judentum, zieht ein in ein Land ohne Volk, Palästina, bzw. Israel. Was man dabei übersah, und das ist ja das Verlogene der Ideologie, war die Tatsache, es lebte hier eine Kollektivität, nämlich die palästinensische Kollektivität, die gab es ja schon. Und was dann im Grunde genommen die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, also nach dem ersten zionistischen Kongress und dem Aufblühen der zionistischen Bewegung über verschiedene Etappen dann sich etablierte, war letztendlich ein Moment, in dem man sich des Landes, also des Territoriums des Landes bemächtigte, teilweise durch Landkauf, teilweise durch Landraub, teilweise durch Eroberung. Wenn wir heute vom Nahostkonflikt reden, das also ist vom Territorialkonflikt, den es gegeben hat, zwischen den, Palästin den es bis zum heutigen gibt, zwischen Palästinensern und jüdischen Zionisten, das war der Ursprung. Juden waren eingezogen in das Land, in dem sie den Anspruch, auf das sie einen Anspruch erhoben hatten, weil sie meinten, das ist unser biblisches Land, das ist das uns von Gott verheißene Land. Da muss man natürlich sagen, das werden Leute... Menschen 2000 Jahre in einem Land nicht gelebt haben, dann ist der Anspruch, der ideelle oder der religiös ideelle Anspruch, eine sehr fragwürdige Angelegenheit. Das ist, würde so heißen, das würden irgendwie, also das ist mein Standardwitz und deshalb dürfen Sie als Objekte in Ihrer Ecke jetzt heute jetzt dann gleich kichern, wenn ich Ihnen begründen würde, dass die deutsche Raison oder die Raison des deutschen Staates sich darin begründet, dass Hermann der Keroske äh, neu nach äh, der christlichen Zeitrechnung im Teutoburger Wald Varus besiegt hat und dass das, dieses, äh, dass das begründet mehr oder weniger die Raison des 2000 Jahre später, dann entstehenden und 1800 Jahre später, entstehenden deutschen Staates. Juden meinten aber, eben aus der Religion kommt, obwohl sie auch der Religion dann entsagt haben, das säkulare Judentum, Meinten mehr oder weniger, das ist das gottverheißene Land, deshalb können wir nur in diesem Land äh, ansässig werden wollen. Aber dieses Land war ja bewohnt. Es war damals noch keine Nation, die da lebte, aber eine große Kollektivität, die über Hunderte von Dörfern und so weiter äh, sich äh, mehr oder weniger in diesem Land schon seit Jahrhunderten etabliert, angesiedelt hatte. Ein großes Problem bestand also darin, dass der Zionismus, der eine Befreiungsbewegung gewesen ist, eine exklusive Befreiungsbewegung gew geworden ist, der sagte, wir wollen jetzt nicht die Menschheit befallen. wir wollen ganz gewiss nicht die Palästinenser befallen. wir wollen die Juden, die in aller Welt verstreut sind, in dieses Land bringen. Von daher war die große Frage, was heißt es denn, wenn man irgendwelche amerikanische Juden oder russische Juden oder deutsche Juden nach Palästina bringt, wo doch vollkommen klar ist, dass sie als Juden zwar diesen ideellen Anspruch äh, erheben können, aber im Grunde genommen fremd waren in diesem Land. Wer in diesem Land im Grunde genommen ansässig gewesen waren, waren ja vor allem die Araber, also die Palästinenser. Das ist also ein zentrales Moment dieses Konflikts und äh, an dieser Stelle muss man auch sagen, dass dieser Konflikt auch getragen war, wurde ein Moment der kolonial, kolonisierenden Expansion. Der Zionismus hatte etwas Expansi Expandierendes an sich, immer mehr Land gewinnen, auch das Land befruchten wollen, also das sind durchaus Leute, die sehr fleißig waren und auch sehr begabt waren in dem in der, zum Erblühen bringen der Wüste und so weiter. Aber es war eben Landnahme, es war ein Landraub, teilweise und jedenfalls war das durchaus kontrovers. Wem gehört dieses Land? Bis zum heutigen Tag ist das die große Frage. Ein zweites Moment war das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Messianismus. Der messianische Gedanke, den es ja im Judentum über Tausenden von Jahren gegeben hat, also über viele hunderte Jahre und 2000 Jahre ungefähr, der messianische Gedanke, als das, was die Juden getragen hat, wurde im Zionismus dahingehend übernommen, als man sagte, wir kehren in das Land der Urväter zurück. Aber der Zionismus, der sich säkular wähnte, argumentierte es nicht mit diesem religiösen Moment, sondern sagte, wir sind in die Geschichte zurückgekehrt, wir waren außerhalb der Geschichte, in die Geschichte zurückgekehrt. Und in die Geschichte zurückkehren heißt, in das Land, das uns, unser war, vor 2000 Jahren, 2500 Jahren, in dieses Land zurückzukehren. Die Religion wurde da zwar ein Teil der Selbstverständnis des jüdischen Staates, des Zionismus, der dann, äh, der, des zionistischen Staates, der ja im Jahre 1948 dann gegründet wurde, aber eben nicht als ein bestimmtes Moment, abgesehen davon, dass natürlich der jüdische Kalender eingeladen wird, eingehalten wird und so weiter. Aber ein Großteil der israelischen Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung Israels, ist ja säkular bzw. agnostisch bzw. nicht religiös. Wenn es in Deutschland manchmal heißt, Deutschland trägt Kippa, um zu beweisen, dass Deutsche sich mit Juden solidarisieren, begreifen sie im Grunde genommen, dass die allermeisten Israelis nicht mit Kippa rumlaufen. Das ist ein ganz einfachen Grund, weil Kippa ein religiöses Utensil ist und die allermeisten Israelis sind vielleicht traditionell eingestellt, sind aber nicht religiös im Sinne der orthodoxen Juden. Deshalb gab es ein Spannungsverhältnis zwischen dem Zionismus und dem religiösen Messianismus. Denn der religiöse Messianismus sagte, der Staat Israel als zionistischer Staat darf nicht auferstehen, solange der Messias nicht gekommen ist. Das war ja die Voraussetzung für den messianischen Gedanken. Erst wenn der Messias kommt, werden sich alle im Land äh, des äh, Zions dann versammelt haben. Aber solange er nicht gekommen ist, Darf eben der Staat Israel nicht entscheiden? Das ist der Grund, warum, und das wissen auch in Deutschland eine ganze Menge Leute nicht, warum orthodoxe Juden keine Zionisten sind. Und die Ultraorthodoxen waren sogar ganz fanatische Antizionisten. Teilweise noch bis in die 60er, 70er Jahre haben sie am Unabhängigkeitstag Israels schwarze Fahnen rausgehängt aus ihren Fenstern in ihren Stadtgebieten, in Sharim oder brak Warum? weil das für sie ein Trauertag war, nicht ein Tag zu der Befeierung sozusagen der Unabhängigkeit des jüdischen Staates, sondern ein Trauertag, weil man den Staat gegründet hatte, bevor der Messias gekommen war. Ein großes Problem bestand also zwischen dem säkularen Judentum und dem orthodoxen Judentum und da entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts damals noch als eine kleine Bewegung, aber eine, die daher schicksalsträchtig werden sollte für das Land Israel, nämlich die Bewegung des Versuchs Zionismus und Messianismus, was ich gerade als miteinander nicht vereinbar dargestellt haben. Wenn der Zionismus sagt, jetzt gründen wir den Staat und der Messianismus sagt, ihr dürft jetzt noch gar nicht, das ist gegen Gottes Willen, dass ihr jetzt den Staat gründet, dass an dieser Stelle dann eine Art Quadratur des Kreises stattgefunden hat, als nämlich äh, ein Rabbiner Cook äh, und in seiner Folge dann eine ganze Menge weitere Denker äh, zu dem Ergebnis gekommen waren, wir können das im Grunde nur miteinander vereinbaren. Was heißt das? Ja, sagt der Rabbiner Kuck, oder beziehungsweise der national, das nationalreligiöse Judentum sagt, es stimmt, der Messias muss erst kommen, aber historisch ist er offenbar schon unterwegs, was sich daran beweist, dass die zionistische Bewegung in die Welt gekommen ist. Also für, den nationalreligiöse, für das nationalreligiöse Judentum ist der Zionismus die Manifestation des unterwegs sich bewegenden beziehungsweise anrückenden Messias. Und jetzt kommt das Ausschlaggebende, dass im Jahre 1967 dann das Westjordanland und die Golanhöhen und der Gazastreifen, aber vor allem das Westjordanland, erobert worden war, war das für diese messianisch ausgerichteten Nationalreligiösen der endgültige Beweis dafür, dass diese Ankunft des Messias unmittelbar bevorsteht, man lebe sozusagen im Zeitalter, im Angesicht des, der Ankunft des Messias, Parameh Mashiach heißt es auf der dass dies dann zu einem ganz gravierenden politischen Faktor geworden war. Diese Leute, die ursprünglich die nationalreligiösen, noch ursprünglich ziemlich moderate Religiöse waren, Reformjuden teilweise, äh, Vater von Avram Burg, Josef Burg, war ein äh, Leipziger, ich glaube Leipziger oder Dresdner, der irgendwie bekannt promoviert hatte. Ich glaube, dann ganz moderate Leute und so weiter. Das waren dann das fanatische Kontingent, das ab 1967 ideell und ab in Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, dann praktisch anfing, ja, ein Faktor darzustellen in der Besiedlung der eroberten Gebiete, allen voran des Westjordanlandes. Das gesamte Siedlungswerk, das dann kam, war im Grunde genommen die politische Verwirklichung des abstrakt religiösen Gedankens, dass der Messias. Sozusagen schon unterwegs sah und die Manifestation von dem ist mehr oder weniger die Besiedlung des Landes. Was 1975 begann mit den ersten Siedlungen, 74 oder 75, mit der ersten Siedlung, äh, heute stehen wir vor einer Realität. Nachdem die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung endgültig an Akta gelegt worden ist, über die können wir nachher, nachher noch diskutieren, dass Dunkelziffer von 700.000 Siedlern im Westjordanland redet. Das heißt, es gibt heute Siedlungsblöcke, die man nicht mehr evakuieren kann. Die kann man nicht einfach so die Siedlungen abbauen und die Leute 700.000 Menschen dann in das Kernland Israel zurückbringen. Eines der Gründe, warum die, der Oslo-Prozess und späterhin die anvisierte Zwei-Staaten-Lösung zugrunde gegangen war, weil Israel systematisch im Grunde genommen die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung, also einer Friedenslösung mit den Palästinensern, unterwandert hat, eben durch diese praktische Besiedlung äh, des Westjordanlands. Jetzt kann man natürlich sagen, aber was haben denn diese Minorität, diese Nationalreligiösen, die eine Minorität darstellen? Wieso haben sie denn so viel zu bestimmen? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man in Deutschland nicht sehr oft versteht. Wir sind eine Minorität als Nationalreligiöse. Wir sind keine Minorität mit ihrer Bestrebung, das Westjordanland zu besetzen und zum Teil von Israel werden zu lassen. Israel, insofern die Teilung des Landes, das heißt also ein palästinensischer Staat, der gegründet wird als ein gegenüber einem israelischen jüdischen Staat, diese Vorstellung ist unterwandert worden durch die immer weiter, sich, die immer weiter expandierende Besiedlung des Westjordanland durch jüdische Siedler, die dort im Grunde genommen völkerrechtsmäßig gar nichts zu suchen haben. Die mögen meinen, dass es gottverheißenes das Land ist, aber nach dem säkularen Völkerrecht, haben sie dort nichts verloren. Das große Dilemma und das große Problem ist, was ich jetzt immer mehr weiß, auch in den letzten drei Wahlgängen, die wir im letzten Jahr zu so verzeichnet haben, dass die sogenannte Linke, es gibt ja keine israelische Linke mehr, das heißt, die Linke, die einzige Linke, die es heute ist eine nicht-zionistische Linke, aber die zionistische Linke, die ja geschrumpft ist, das, was man sozusagen das Zentrum, das äh, Linksliberale äh, nennt und so weiter, ist ja in dieser Frage gar nicht so sehr weit entfernt von den nationalreligiösen Siedlern und schon gar nicht von der äh, rechten Ideologie und sogar rechtsradikalen Ideologie eines Netanyahu. Benny Gantz als Träger äh, dieses linksliberalen Blocks, das hat mit links gar nichts zu tun, sondern also mit diesem liberal oder rechts, äh, liberalen oder äh, rechtsliberalen Blocks, hat im Grunde genommen keine andere Anschauung im Nationalen, im Militärischen, in der Frage der Gebiete als äh, Netanyahu. Und als Trump dann sozusagen den Jahrhundertdeal angeboten hat, hat ihn im Grunde genommen der ganz ratifiziert bzw. votiert, noch bevor äh, es Netanyahu geschafft hat, es zu votieren. Es gab überhaupt keine, in den letzten drei Wahlgängen überhaupt keine Frage, was machen wir mit den besetzten Gebieten? Die besetzten Gebiete, das ist ja das Problem der Annexion, das jetzt ansteht. Darüber können wir jetzt auch gleich mal diskutieren. Aber dieses Problem, das, von dem wir jetzt gerade reden, hat eben damit zu tun, dass der ursprüngliche messianische Gedanke, der rein religiös gewesen ist und im diasporischen Judentum im Grunde genommen eine regulative Idee darstellte, wir müssen hier in der Diaspora ausharren, bis eines Tages der Messias kommt, in dem Moment, wo der Messias dann sozusagen dann politisiert wurde, wenn ich das mal so sagen darf, und in dem Moment, wo man gesagt hat, der ist ja schon da, der Messias, beziehungsweise unterwegs, denn der Beweis dafür ist ja die Tatsache, dass es den, den zionistischen Staat gibt. Diese Sache hat dann dazu geführt, dass diese Nationalreligiösen, obwohl sie eine Minorität sind im gesamten israelischen Spektrum, im Grunde genommen heute ziemlich zentral oder determinant sind in der, Auffassung, in der Auffassung dessen, was mit den besetzten Gebieten passieren soll. Das ist ungefähr so, dass wenn die Grünen in Deutschland die Idee der Ökologie gehabt haben und die heute aber von Frau Merkel nicht weniger gut vertreten wird als von den Grünen, was mehr oder weniger auch die Grünen für überflüssigt, ist mir oder weniger auch mit dem nationalreligiösen Siedlungsgedanke äh, passiert, dass er dann übernommen wurde ist von den Rechten und Rechtsradikalen. Und die Tatsache, dass gerade die nationalreligiöse Partei jetzt nicht in die neue, neue in die jetzige, heute eingeschworene Regierungskoalition reingekommen ist, äh, hat damit zu tun, dass sie im Grunde genommen überflüssig geworden sind. Man braucht ja nicht mehr die nationalreligiösen, denn Netanyahu macht den Job, und Benny Gantz machen den Job nicht weniger gut. Ein Letztes noch, bevor wir dann jetzt in die Diskussion eingehen, und dann werde ich wirklich genau eine Stunde geredet haben. Die Tragödie des Judentums im 20. Jahrhundert, der Holocaust, die Shoah, haben einen Moment geschaffen, dass man nach 1945 wurde die Gründung eines zionistischen, bzw. eines Judenstaates zur historischen Notwendigkeit. Also das muss man auch denjenigen sagen, dass der Zionismus hätte gar nicht in die Welt kommen dürfen, das mag wohl wahr sein, oder es gibt wohl Leute, die so denken, aber weil sich die Sachen so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, war es durchaus eine Frage, was passiert nach 1945, wo sollen die Juden noch hingehen? Und diese Frage wurde beantwortet und natürlich vom Zionismus auch weitlich ausgekostet. Die gehen nach Israel, das heißt Judentum und Zionismus wird sozusagen dann gleichgestellt. Aber es gibt ja ein Indiz, dass das ja nicht stimmt und dass es das nicht geklappt hat. Die Hälfte des jüdischen Volkes, wenn es denn ein jüdisches Volk überhaupt gibt, aber wir gehen davon aus, dass es ein jüdisches Volk gibt, die Hälfte von den Juden, in der Welt lebenden Juden, leben ja nicht in Zion, leben ja nicht in Israel. Das heißt, es gibt weiterhin noch die sogenannte Diaspora mit dem einen Unterschied. Während die Israelis die im Ausland lebenden Juden als diasporisch ansehen, gibt es eine ganze Menge Juden, die nicht in Israel sind, beziehungsweise im Ausland leben, beziehungsweise in ihren Residenzgesellschaften leben, wie amerikanische Juden beispielsweise, die sich gar nicht selbst für diasporisch achten, die meinen gar nicht, irgendwie eines Tages nach Zion oder nach Israel gehen zu sollen, sondern fühlen sich sauwohl in Amerika oder wo, wo immer sie leben. Das Problem des Diasporischen ist im Grunde genommen nie wirklich bewältigt worden, auch nicht durch den Zionismus, sondern also es gibt einen berühmten Spruch von schmarjau Levin, der es sehr pejorativ gemeint ist, aber im Grunde genommen ein Stück Realität darstellt. Man kann, sagt er, ja, die Juden aus der Diaspora herausbringen, aber das Diasporische aus den Juden kann man nicht so leicht herausbringen. Und von daher ist der Zionismus und das Diasporische Dialektik noch immer miteinander verbandelt, um auf längere Sicht auch gar nicht voneinander zu trennen.